Freunde der gepflegten virtuellen Realität, ja, ist Quest Week und das Kabel ist endlich da, also das Kabel, was eventuell funktionieren könnte, das werde ich jetzt mit euch auspacken, werde das dann äh, an den PC anschließen und hoffen, dass ich kein rotes X bekomme, sondern ein, ein grünes Symbol und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn das funktioniert, werde ich euch am Ende natürlich äh, die, den Link dazu schicken, es wird dann ein Amazon Affidate-Link sein und äh, ja, würde mich natürlich freuen, wenn er den darüber dann bestellt, dann habe ich auch ein bisschen was davon und äh, ihr bezahlt aber keinen Cent mehr, das wäre natürlich cool. Ja, heute mal mit Katze, das ist der Ben. Du musst dich auch vorstellen, Ben, ne? Also wenn du hier schon ins Bild läufst, muss ich dich vorstellen, ist ganz klar. Ja, jetzt geht er. <lacht> also ist äh, schön mit Textil ummantelt, Man riecht ein bisschen streng irgendwie. Äh, ist 3 Meter, ist natürlich jetzt nicht die super Länge, wo man sagt, boah, geil, äh, da kann man überall hin. Also da sollte schon 5 Meter echt äh, irgendwie, da sollten es schon 5 Meter sein. Der Original Oculus Link wird ja 5 Meter äh, betragen und ja, vielleicht kriegen wir es auch so hin. Ich habe jetzt äh, eben noch ein Zitronenass-Video gesehen und äh, er hat ja die Info, er hat es natürlich am Laufen bekommen mit über 6 Meter, glaube ich, Leitung und ja, und jetzt hat er schon längere Tests gemacht in Stormland und bei Stormland schmiert ihm die Quest immer wieder ab nach 10, 15 Minuten, so roundabout. Ist natürlich schlecht, also wenn es jetzt wirklich jede, ja, jede Verlängerung betrifft, weil er hat mehrere Verlängerungen jetzt getestet und bei allen hatte er das Problem mit diesen 10, 15 Minuten, dann schmiert die Quest ab. Das werden wir denn hier auch testen, definitiv. Also ich werde, wenn es jetzt funktionieren sollte, werde ich Stormland anmachen und äh, einfach mal mit euch so ein bisschen spielen, 10, 15, 20 Minuten. Und ja, wenn es klappt, okay. Wenn nicht, dann äh, okay, müssen wir dann... Äh, ja, unser Fazit ziehen, <lacht> dass äh, der Oculus Link momentan in der Beta-Version nicht so gut funktioniert, wie äh, erhofft. Aber reden wir nicht lang drum herum, sondern schließen das Teil an. So, ich habe direkt vorne am Tower einen äh, Typ C Eingang 3.1 und das ist auch ein 3.1 Kabel. Das heißt, eigentlich sollte es funktionieren. Und äh, ich stelle euch jetzt mal ganz kurz um auf die Oculus Software. Und äh, ja, jetzt stecke ich das Teil auch an. So, wurde schon mal erkannt, das ist schon mal positiv und jetzt auf einrichten, hey, es läuft, <lacht> wie geil ist das denn? Ja, jetzt können wir da weitermachen, wo wir gestern nicht weiterkamen und zwar ja, bei der Einrichtung und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Oculus Link, Einrichtung, Beta-Version abgeschlossen, boah, das war einfach, also brauchen wir einfach ein passendes Kabel und dann funktioniert das schon. Aber jetzt müssen wir halt klären, kann ich damit zocken und äh, wie lange kann ich damit zocken, ohne dass die Quest jetzt abschmiert. Also das sind ja ganz neue Informationen. Ich werde das Video vom Doc auch unten in die, äh, in die Beschreibung packen. Schaut auf jeden Fall mal rein bei ihm. So, jetzt steht hier, du kannst jetzt auf Rift-Apps zugreifen, wenn du die Beta-Version von Oculus Link aktivierst. Solange dein Quest an deinem PC angeschlossen ist. Solange deine Quest, oder? Aber ist egal. Stelle dich in die Mitte des Spielbereichs und setze zum Fortfindern Headset auf. Ja, ich würde sagen, äh, ich bereite jetzt soweit alles vor und dann sehen wir uns gleich im Gameplay. So Leute, ich bin mit der Oculus Quest in Stormland und ja, mal zum Testen, wie das mit der Latenz aussieht, mal so ein bisschen schnell bewegen. Aber das fühlt sich verdammt gut an. Also man hat jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass irgendwie was nachleckt oder so. Und, äh, ja, wenn ich mich so umschaue. Es sieht ein bisschen anders aus als mit der Rift S. Aber nicht schlecht. Aber halt ein bisschen anders. Aber ich müsste jetzt eigentlich noch mal so hin und her wechseln, um, um das genauer zu sagen. Gut. Wir haben die Quest jetzt wieder an die Kette gelegt. Das ne, ist natürlich, äh, ja, eigentlich sinnfrei, was wir hier machen. Aber, äh, ja... Wer nur eine Quest hat, für den ist das natürlich super genial und äh, freut mich auch, dass Oculus das eingebaut hat. Und ja, ich würde sagen, wir zocken jetzt einfach mal ein bisschen, um mal zu schauen, wie stabil das Ganze ist. Ja, wie ich schon eben erwähnt habe, ja, hat der Zitronenarzt festgestellt, dass bei ihm zum Beispiel, egal mit welcher Verlängerung die funktioniert und, und die erkannt wird, bricht das Spiel hier ab oder, oder schmiert irgendwann ab nach ein bisschen Spielzeit und ja, das wollen wir jetzt mal feststellen. Ich würde sagen äh, ja legen wir mal los hier, unser, hier ist unser kompass und hier waren ja immer welche missionen irgendwelche hier konnten wir ja die objekte ist noch mal checken jetzt kriege ich hier gerade eine einladung kann ich aber der kann ich aber nicht folgen tut mir leid wie die melden okay strange readings ja da gehen wir einfach mal hin oder aber ich habe jetzt hier zwei Objectives. Warum habe ich zwei Objectives? Das muss ich echt mal schauen. Lost Operator. Strange Readings. Wir gehen mal zum Lost Operator, oder? Verfolgen wir mal diese Mission. Trotzdem werden mir zwei angezeigt, aber ist egal. Und äh, ja, beim letzten Livestream habe ich ja das hier freigeschaltet so ein Schutzschild. Freue mich schon drauf, wenn wir das benutzen können. Das ist das, was wir mal einsammeln müssen. Diese Alloy. Kling, kling, kling, kling. Und? Ich wollte gerade springen. Spring! Das war aber gerade die perfekte Welle, würde ich sagen. Okay, wir schauen mal, dass wir da äh, rechts ein bisschen kommen. Auch in schnellen Szenen ist überhaupt kein Problem. Außer, dass ich jetzt hier falsch gesprungen bin. Okay, das scheint ja auch so übel zu sein. Okay. Okay, dann äh, klettern wir einfach mal ihn hoch, weil wir sind ja relativ gut. im klettern hier in dem Spiel. Und man kann auch dadurch ein bisschen springen. Ah, komm mal an den Wurzeln vorbei. Okay. Also das Spiel ist schon genial und ich freue mich auf die erste op session hier. Ach so, so ist das. Komm, schweigst du immer. Und gib mir das Zeug. So, der hat eine Knarre. 34 Schuss. Man müsste hier die Munition irgendwie rausholen können. Aber habe ich jetzt nicht gefunden, wie das geht. Da hinten habe ich wieder irgendwas gehört. Ich Pistole noch da? Ja, ballern wir die erstmal leer. Ach, guck, schaut mal da. Da müssen wir runter. Da müssen wir runter, okay. Da macht aber einer Palava da unten, ne? Guck mal hier. Ha! Jetzt wie bei Robo-Recoil müsste das Ding explodieren. Okay. Wir springen hier rüber, oder? Ich darf mich nicht zu viel bewegen, weil ich habe nicht so viel Leitung wie sonst. <lacht> ja, da guckt ihr, ne? Oh, die gehen auch schön in Deckung. Wer ja, nicht, der ist mutig hier. Ja. Der wilde. Du fixst es! Schild gefällt mir schon. Gironimo! Das ist auch cool. Okay, hier ist noch ein Gesundheitstank. Machen wir uns doch mal, oder? Und... Da ist auch noch was? Okay, wieder Medic. Brauchen wir erstmal nicht. Wir müssen hier irgendwo rein. Okay. Das spammelt hier so ein bisschen. Können wir hier irgendwas machen? Okay, hätte ich eben auch draufschießen müssen. Jetzt brauchen wir definitiv Heilung. <lacht> oh, das Spiel verleitet auch wieder so mega, um irgendwo hinzugehen im Raum. Das scheint ein Support Link Antenne Upgrade Das könnte sinnvoll sein. Du solltest das Upgrade ich okay. Wir haben eine kleine Wi-Fi-Antenne hier. 5G, glaube ich, soll das sein. <lacht> the upgrade. Okay, jetzt haben wir erst. Jetzt haben wir erst den, den Multiplayer-Part aktiviert. Also, Coop kommt, kann kommen. Äh, MP-Menü, okay. Da ja, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Irgendwo habe ich gerade was gehört, aber. So, da haben wir noch eine Mission. Da hey. okay. Also, ich würde sagen, schützen wir mal hin, oder? Also bisher muss ich sagen, läuft echt tadellos. Das Bild sieht anders aus. Und das muss ich noch auch irgendwie vergleichen. Ich meine bei der Rift S, werden die Farben ein bisschen knalliger. Aber nichtsdestotrotz, es sieht fantastisch aus. Und jeder Quest-User kann damit jetzt richtig schön geile Spiele auch zocken. Nicht nur die Quest-Games, auch wenn es da coole gibt. Aber hier so ein Stormland oder Asgard Rust, Lone Echo. Das sind natürlich andere Hausnummern. Oh, die dürfen nicht berühren. Energie. Nur den Ring. Ja, der Sound wird auch nicht selber aufgenommen, also den kann ich nicht zum PC übertragen. Ich habe jetzt mein externes Mikro hier angesteckt. Hat auch noch ein Kabel, aber da wir eh jetzt mit Kabeln hantieren, ist das eh egal. So, ich muss hier mal schauen. Hier müssen wir hin. Hä? Hm? wir müssen irgendwo nach oben. Was ist da schon, Kamerad? Was ist da oben denn? Baum. Können wir die auch überraschen? Wir oh, überraschen überraschen. Wir fahren uns jetzt, als ob wir einer von denen ja. Haha! Was ist das? Ah, oh, das Schild hat echt gut geholfen. Handgranate, oder? Die wollte ich ja eigentlich noch mal austesten. Wie okay. viel haben wir? Ein Schuss, also müssen wir umschwenken. Da hinten haben wir doch was. Und? Ist das was? Nein. Okay, schade. Der Regen macht das alles so ein bisschen ja unschöner in dem Spiel, finde ich. Das ist jetzt mit der Quest ein bisschen störender, meiner Meinung nach, als mit der Rift S. Ja, du spottest hier gar kein mehr. So, Junge. Das Du ist hier niemanden. 14 Schuss, 4 Schuss, okay. Den rüsten wir noch aus. Da müssen wir überhaupt hin, wir müssen da oben hin, oder? Da. Okay. Da haben wir uns ein bisschen um die Roboter hier beschäftigt. Oder bekümmert er ja wieder. Jetzt müssen wir wieder Hilfhänger machen. Oh, so Handschuhe brauche ich in, in Wirklichkeit. Das wäre echt genial. Das funktioniert echt mega gut. Wo ist denn hier was? Wo ist was? Okay, nochmal Etage. Äh, höher. Scout Android was using a geo mapper. It provides real-time satellite imagery of the Stormland. You should try equipping it. Maybe it's still working. GeoMapper. It appears to be functional. It should provide you a view of the surrounding islands and your current approach. Press to open paths. your map. Take a look for yourself. Just press the button next to your compass. Map. Wow. Cool. Das sieht ja echt mal cool aus. Hier sehen wir die ganzen Werkbänke und so weiter. Das ist die Position, wo ich gerade bin, ne? Ja, okay. Kann, kann ich mich denn auf der Karte das auch bewegen? Ne, dann bewege ich mich ja wirklich. Player Icon. Ah, das steht auch alles. Okay. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, hier können wir erstmal Schluss machen, also das Spiel läuft echt super, butterweich, ich habe jetzt keine Pro Probleme gehabt. Das scheint mit dem 3 Meter Kabel 3.1 echt gut zu laufen und ich würde sagen, ja, wir gehen jetzt erstmal ins Fazit. So Leute, das war das Gameplay von Stormland mit der Quest und dem Oculus Link Beta. Und ja, ihr habt ja selber gesehen, es funktioniert echt gut. Ich habe versucht, irgendeine Latenz festzustellen. Ich habe keine festgestellt. Also, es, es lief alles butterweich. Echt, echt super. Und bei mir gab es jetzt auch keine Abstürze. Ich habe das Gameplay jetzt ungefähr so 15 Minuten aufgenommen. Und vorher war ich aber schon in dem Spiel drin. 30, 40 Minuten, eher 40 Minuten, um, um alles äh, einzustellen mit der Aufnahme und so weiter, dass das äh, alles äh, relativ gut aussieht. Und das Spiel ist trotzdem nicht abgestürzt. Also da gab es jetzt beim, von meiner Seite aus keine Probleme mit dem Kabel hier. Das stelle ich auch, euch gleich auch nochmal vor. Also momentan mit meiner Kombination, mit meinem Board und dem Kabel kann ich sagen, ich habe keine äh, Probleme festgestellt, ich habe keinen Abbruch gehabt, aber der Zitronenarzt hat halt da momentan auch Probleme und er hat auch gesagt, es haben auch schon andere äh, sich gemeldet, die gesagt haben, okay, da gibt es definitiv Probleme bei Stormland. Habe ich jetzt nicht gehabt, weiß ich nicht, woran es liegt, es gibt ja da echt so viele Kombinationsmöglichkeiten, was die Hardware angeht, äh, jeder hat ein anderes Board, einen anderen Chipsatz, eine andere CPU und so weiter und so fort, wer weiß, was da alles äh, mit einfließt. Jeder hat auch noch ein anderes Kabel, ne? das kommt noch dazu, also ihr habt ja gestern gesehen, wie viele Kabel ich ausprobiert habe und ja, mit dem hat es jetzt auf Anhieb geklappt und äh, ich kann es, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schlecht lief, es lief echt gut, wurde direkt erkannt, aber uns muss klar sein, wir legen die Quest wieder an die Kette. <lacht> also das, was wir ja eigentlich immer weghaben wollten, das Kabel, äh, das äh, machen wir jetzt wieder weg, indem wir äh, da wieder ein Kabel dran machen. Aber trotzdem, es ist echt cool für die Leute, die nur eine Quest zu Hause haben und trotzdem die äh, PC-VR-Games zocken wollen. Und das ist echt Also Hut ab, Oculus. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gut läuft. Ähm, ja, wie gesagt, keine Latenz, ich habe nichts gemerkt. Aber also jetzt kommt ein recht, echt großes Aber für die Leute, die immer sagen, ja, die Quest, die, äh, die wird die Rift S töten. Die Rift S ist überflüssig danach mit dem Oculus Link. Und zu dem Zustand jetzt mit der Beta-Version, also ich kann jetzt nur den jetzigen Zustand äh, bewerten, sage ich definitiv, nein, der Quest Link wird die Rift S nicht töten. Warum wird die, die, Quest, äh, die Rift S nicht töten? Weil das Bild einfach nicht so gut aussieht wie mit der Rift S. Ich habe eben den Kreuzvergleich gemacht, hier und hier mit der Rift S. Und ja, die Rift S hat ein viel schöneres, klareres Bild. Die hat äh, viel mehr Farben, also alles viel farbenfroher. Und äh, Stormland sieht in der Quest ungefähr so aus, als ob ich ein T-Shirt habe mit schönen Farben. Und das ist total ausgewaschen, also die Farben so verblasst und so weiter. Es sieht alles so ein bisschen, ja, ohne, ohne, ja, Kanten, alles super Butterweich, als ob da so ein Filter drüber liegt und ja. Äh, der Zitronas hat mir das auch schon so bestätigt, also dass ihm das irgendwie so ja, farblos vorkommt, kontrastlos und so weiter und er hat jetzt nicht die Möglichkeit mit einer Rift S Kreuz zu vergleichen. Und äh, ja, mir ist auch direkt aufgefallen beim Gameplay, dass das Bild irgendwie anders aussieht. Aber ich konnte es jetzt nicht wirklich zuordnen, weil es jetzt schon ein paar Tage her ist, wo ich Stormland getestet habe. Aber direkt nach dem Gameplay hier habe ich die Rift S angeschmissen und ja, also definitiv werde ich Stormland nicht mehr mit der Quest jetzt zocken. Also Stand jetzt mit der, mit der Beta nicht, denn äh, es sieht hier tausendmal besser aus. Leute, glaubt mir, ich hoffe, dass die das noch verbessern. Also es sieht trotzdem gut aus. Also wenn man jetzt kein anderes Bild kennt, ist das echt trotzdem cool. Also es, es macht trotzdem Spaß, da die geilen Spiele wie Lone Echo Stormland und so weiter zu zocken, Asgard, Russ. Aber ich hoffe, wie gesagt, wirklich, dass die da noch wirklich Updates raushauen und das äh, Bild noch verbessern können. Und die werden definitiv noch Updates raushauen. Klar ist auch, hier, das Videosignal wird komprimiert zur Quest geschickt. Und ja, beim Komprimieren gehen immer Daten flöten, das ist ganz klar. Und äh, ja, ich hoffe, dass die das da wirklich noch hinkriegen unter äh, wenigstens ein bisschen an die Rift S rankommen. Aber das ist eigentlich wirklich nur das kleinste Manko, negative, was ich jetzt so gesehen habe und was ich bemerkt habe. Ansonsten ist das echt ein cooles Gimmick hier, diese, diese, dieser Questlink. Und äh, ja, ich kann es nur äh, loben und äh, ich bin auch echt froh, weil das wird wirklich VR noch mal einen Schritt nach vorne geben. Denn dafür kämpfen wir ja eigentlich alle. Alle Leute, die äh, sich so ein bisschen für VR einsetzen, äh, die wollen ja VR pushen. Und ja, ich denke, wenn mit der Oculus Quest jetzt wirklich alle Games so gezockt werden können, wird das äh, nochmal ein bisschen die Quest pushen, VR pushen. Ja, Leute, ich würde sagen, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz das Kabel, was ich verwendet habe. Und ja, das ist das USB-C-Kabel von der Firma Cable-Tags, glaube ich, war es. <lacht> Und ja, ich kann nur sagen, es, es funktioniert gut. Genau, Cable-Tags. Ich konnte es jetzt gerade auf den Bildern irgendwie nicht lesen. Ich bin ja auch hier. <lacht> Und ja, für 13 Euro kann man jetzt echt nichts falsch machen. Es funktioniert bei mir jetzt auf jeden Fall. Und äh, ja, ich denke mal, bei mir ist noch positiv, es ist ein 3 1 Kabel und äh, mein Anschluss ist auch ein 3.1er Anschluss, von daher vielleicht spielt das auch noch mal eine Rolle, auch was die Abstürze der Quest äh, betrifft, bin ich mir jetzt nicht sicher. ist 3 Meter lang, also äh, ja für mich reicht es jetzt, weil ich habe die Buchse auch vorne direkt am Gehäuse und äh, stehe dann direkt in dem Bereich quasi drin. Klar, wenn ich mich jetzt öfters drehen würde, wird das nicht funktionieren, also 5 Meter sollte es eigentlich sein, das Kabel, wäre schon besser. Ja, das Erstmal dazu, ich werde das auf jeden Fall verlinken und wie schon äh, eben erwähnt, es ist ein Affiliate-Link, wenn ihr darüber bestellt, würde ich mich echt freuen, denn äh, dann habe ich so ein bisschen was davon, eine kleine Provision, ihr zahlt keinen Cent mehr und ja, in der Beschreibung steht ja sowieso noch ein Amazon-Affiliate-Link und wenn ihr, egal was bestellt, erst den, diesen Link anklickt, dann darüber bestellt, dann bekomme ich auch eine kleine Provision. Also wenn ihr meinen Kanal weiterhin unterstützen möchtet, Könnt ihr das damit tun und ihr müsst echt nichts dazu zahlen. Ihr müsst nur den Link vorher anklicken. Klar ist es ein bisschen Arbeit für euch. Aber wenn ihr sagt, cool, der Tupac macht echt geile Videos und ja, den möchte ich unterstützen, dann könnt ihr es damit tun. So, noch eine kleine Info, die hatte ich auf meinem Video von gestern. Ja, hier sehe ich ja im Kabel, seht ihr mich im Kabel, Chaos. Und der Herbert Mutzelmann er hat geschrieben, es funktionieren auch nicht alle USB 3.0 an Anschlüsse an den Rechnern. Mein Mainboard USB 3.0 Anschlüsse haben nicht funktioniert. Oder meine Mainboard Anschlüsse. Dafür aber die intertech karte die ich damals für die Rift CV1 gekauft hatte. Also es war ja, das ist so eine, so eine PCI Express-Karte äh, mit vier Anschlüssen, USB-Anschlüssen 3.0 und die brauchte man damals echt zwingend, wenn man irgendwie drei oder vier Oculus-Kameras für die, für die CV1 anschließen äh, möchte. Denn ansonsten hat fast jedes Mainboard gestreikt. Und äh, ja, der Herbert schreibt da ganz klar, dass es damit jetzt bei ihm funktioniert. Also es ist auch eventuell noch eine Möglichkeit für euch, wenn äh, euer Mainboard da jetzt komplett streikt, diese Intertech-Karte, die ist auch, glaube ich, nicht teuer. Wenn ich die gleich finde, werde ich die auch nochmal in die Beschreibung packen und äh, dann könnt ihr die eventuell auch bestellen, wenn bei euch jetzt überhaupt nichts geht. Also beim Herbert hat es jetzt funktioniert. Also äh, danke nochmal dafür für diese Info, echt cool. Und äh, danke für die anderen Kommentare. Wie gesagt, ich habe ja gestern schon mal erwähnt, äh, wäre cool, wenn ihr äh, öfters mal äh, kommentiert unter den Videos. Von mir aus auch, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Äh, konstruktive Kritik, da bin ich immer für zu haben. Und äh, ja, ich würde mich darüber freuen. Ich versuche auch immer, schnell zu antworten. Und ja, das eigentlich nur mal dazu. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Glück. Und äh, die Oculus Quest könnt ihr bei euch betreiben am PC. Äh, ich wünsche euch da echt viel Glück, weil momentan sind wir echt in so einem Schwebezustand. Mal funktioniert was, mal funktioniert nicht. Also ich habe hab da echt gestern äh, ja, gedacht, okay, wenn es jetzt bei so vielen Leuten funktioniert, bei MRTV, beim Zitronenarzt und so weiter. Also es haben ja mehrere Leute äh, Videos gemacht, die Zockstube. Äh, Chris Reality hat da auch, auch ein Video zugemacht und bei allen hat es funktioniert. Aber die haben natürlich alle nicht äh, lang gezockt damit und äh, das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, wie lange man dann wirklich mit der Quest zockt. Und ja, da hoffe ich, dass dann echt keine Probleme mehr auftreten bei mir jetzt. Und äh, wenn es wirklich dann am Kabel lag, super. Ansonsten müssen wir weitersuchen oder wirklich aufs Original Oculus Link Kabel, was ich gestern vorgestellt habe. Ja, zurückgreifen, auch wenn es ein bisschen teurer wird. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und äh, ja, wie immer, haut ein Like raus. Wenn ihr mir noch kein Abo gegeben habt, haut doch mal auf den Abo-Button und äh, die Glocke, ne, die Glocke nicht vergessen zu drücken. Dann werdet ihr immer informiert, wenn Livestreams gibt, wenn es neue Videos gibt und so weiter und so fort. Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.